Nein, nein, nein, nein, erzähl es mir nicht Was hier geschah, ich will es nicht hören Es ist mir klar, dass du ihn berührst Er dich hier küsst und dich zum Bett führt Oh so nein, ich will's nicht sehen, will's nicht hören Es kann nicht sein, das bricht mein Herz aus Leidenschaft Lässt du mich alleine stehen? Nein, erzähl es mir nicht, was dir geschah, ich will es nicht hören Es ist mir klar, dass du ihn berührst, er dich hier kümmert Es bricht mein Herz aus Leidenschaft, lässt du mich alleine stehen. Dreh dich nicht um, schau nicht zurück, du kannst nichts erklären, es ist viel zu spät. Dreh dich nicht um, schau nicht zurück, du kannst nichts erklären, es ist viel zu Spät. Erzähl es mir nicht, was hier geschah Ich will es nicht hören Es ist mir klar, dass du ihn berührst Er dich hier küsst in diesem Raum Und oh nein, ich will's nicht sehen Will's nicht hören Es kann nicht sein, das bricht mein Herz Aus Leidenschaft mich alleine steh geh jetzt hinaus geh jetzt hinaus geh jetzt, hinaus. Geh jetzt hinaus.